Guten Morgen, jetzt platzt mir wirklich mal wieder der Kragen. Äh, machen wir ein kleines bisschen Wirtschaft und Politik, WIPO. <lacht> ja, wenn man zum Beispiel Google mal äh, das Wort Streik eingibt, das reicht schon, dann schreit es einem entgegen, aus den Nachrichten schreit es einem entgegen, Streik, Streik, Streik, Streik, Streik. Äh, nebenbei, Wikipedia sagt, Streik, ein Streik ist im Arbeitskampf, eine vorübergehende Niederlegung der Arbeit und so weiter und so fort. Äh, durch große Anzahl von Arbeitnehmern, Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse, Beschäftigung. Ah, da weicht man die Sache also auf. Arbeitskampf. Leute, es geht um Arbeit und nicht um die Leute, die alles verhindern. Ausgerechnet die streiken noch. Na immer ruhig mit den Tasten. Es kommt schlimmer. Ich muss mal aushelfen. Und zwar in WIPO, Wirtschaft und Politik, in einer Schule. Und äh, statt, dass ich diesen üblichen Blödsinn äh, dort behandelt habe, habe ich mir einfach gesagt, okay, äh, das war eine neunte Klasse, dann gehen wir doch mal auf diese Worte Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaft, Körperschaft des privaten Rechts und solche Begriffe ein, Aktiengesellschaft und, und, und. Es gab wahnsinnige Diskussionen. Und ich habe dann eine Matheaufgabe gestellt und zwar im Text, also rein gleichungsmäßig lässt sich ja alles lösen, ne? Ein üblicher alter Witz, ein Bus kommt leer an einer Haltestelle an. Sechs Leute steigen ein und neun steigen aus. Wie viele, also X, müssen danach einsteigen, damit niemand im Bus sitzt? Ja, die Kinder lachten oder die Jugendlichen lachten, aber dann sage ich, okay, nehmen wir mal an, wir haben 60 Milliarden Euro zur Verfügung, geben 90 Milliarden aus und äh, ja, natürlich, damit kriegt man die Schüler auch. Das war mucksmäuschenstill, ist es ja immer bei mir. Okay. Dann machen wir das immer so. Es werden Definitionen äh, geübt und so weiter. Und dann in Kurztests werden diese Begriffe alle abgefragt. Ne? Also was ist Staat, was ist dies, was ist das. Äh, Übersetze sinngemäß, Mathematik, Technik und Politik <lacht> naja, und so weiter. Und Steuer definiere diesen Begriff. Natürlich haben wir vorher die Sachen alle behandelt. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, was Politik und Wirtschaft eigentlich zum Übrigen mal hieß oder Polizei, sondern äh, an dieser Stelle, da wurde es richtig heiß in der Stunde und dort wurde richtig stark äh, diskutiert und zwar Steuer. Alles nur nach öffentlichen äh, Definitionen habe ich den Schülern das beigebracht. Und zwar Steuer sind öffentliche Abgaben, die ein Gemeinwesen kraftzwangsgewalt in einseitig festgesetzter Höhe und anders als bei, Ge bei Gebühren und bei äh, Gebühren und Beiträgen ohne Gewährung einer Gegenleistung von natürlichen und juristischen Personen seines Gebietsbereichs erhebt. Wir haben das alles geklärt, was Gebiet ist, was Staat ist, was dies ist, was das ist und das wurde ja dann auch immer wieder abgefragt. Was für eine Begeisterung beim Lernen und was für eine Begeisterung aus dem Elternhaus. Den Schülern mal solche Dinge nahe zu bringen, damit sie sich ein bisschen besser in der Welt auskennen. Ist schon eine Weile her, aber so. Ich hatte vor zwei Jahren ungefähr mal ein Video gemacht, da habe ich mal recherchiert, was Pensionäre, Witwenweisen, Beamten- und Soldatenversorgungsrecht angeht und auf welchen Ebenen und äh, die Beschäftigten nach der Art des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses. Ich wäre bei öffentlichen Dienst wäre ich ganz vorsichtig. Es geht, naja, es sind unsere Diener, verdammt nochmal. Und die streiken ausgerechnet. Ja, und dann... Äh, kam ich letzten Endes, als ich alles durchgerechnet habe, alles offizielle Quellen. 6,2 Millionen Menschen haben wir in diesen äh, Bezahlungsverhältnissen und die erhalten ein Drittel unserer Steuern. Keine Chance. Keine Chance für uns. Wer soll denn da wählen? <lacht> naja gut, okay. Und keine Chance, wer soll denn das alles erarbeiten? Wir werden ja immer weniger. Die Fachkräfte, die Goldstücke? Naja. Und jetzt kommt der Hammer und jetzt äh, ein auf einer verdi Veranstaltung aufgenommen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn du meinst, da fehlt ein Komma und Bildung bis hierher groß geschrieben, dann klein geschrieben ist zu teuer. Probier's. Oh, dann haben wir da. Hier kommt noch mal ein Komma. Probier's mit Apostroph, dann mit Dummheit. Das sagen ausgerechnet diese Leute, die sich in den öffentlichen Dienst hineingeh... Laviert haben, hineingestohlen haben, sich da reingeschlichen haben. Na, da hat man es ja sicher und ruhig. Und diese Leute streiken dann auch noch. Die, die unsere Wirtschaft behindern. Leute, nur gute Bildung hilft. Denn äh, als ich dann noch Stimmen gehört habe, Stimmen aus der Bevölkerung. Ja, streiken, man muss schon was tun für seine für sein Geld und da muss man dann schon äh, auf die Straße gehen, wenn es nicht reicht, wird ja alles teurer. Ja, wovon kommt denn das? Der Marsch durch die Institutionen hat unsere, gesamten Dienerschaft, also unsere gesamte Dienerschaft komplett durchsetzt. Ja. Und diese Leute, die die Wirtschaft durch Bürokratie und alles Mögliche und durch dumme Gesetzesvorlagen und so weiter und abnicken und, und, und, Behindern, die streiken, das Wort steht ihnen nicht zu. Ich dachte, das war mal ein kleines, kleiner Ausflug in die Politik. Ich weiß, dass das hier Schüler sehen. Ich habe es ja den Schülern beigebracht, was das alles ist. Ne? Und wenn es meine Schüler sehen, ich wette, sie stimmen mir zu. Wenn man dahinter schaut und weiß, also gut gebildet ist, worum es in diesem ganzen Staat überhaupt geht, ja, dann lässt man sich nicht so einfach für dumm verkaufen. Aber da die Institutionen ja voll sind, wird schwer. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Ich wünsche allen, trotz alledem, wenn man das hier sich antut, trotz alledem einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Vielleicht wieder mal Wirtschaft und Politik oder ganz einfach wieder Faktenwissen. Wobei ich eher für Faktenwissen bin, es reicht ja schon. Na dann, alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss und nur gute Bildung hilft. Macht was. Aber macht's gut.